Oh hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Ja, und ich bin der Anhero. E und wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Der Dino Mister. Ja, und jetzt gehen wir in das Level Dino Randale. Mein Name ist Marco. Ja und noch ganz viel anderes Zeug. Ja und ja. ja, es wird noch es wird noch ein bisschen so weitergehen. Aber interessiert Leute, halt ne? Ja, das interessiert die Leute natürlich. Können nicht weiterleben ohne zu wissen, wo die Kunstwerke sind. Ja genau, wir wir tun euch damit gerade einen Gefallen. Ja. Oh. Jetzt rennt alles um. Au! Oh. Äh, du kannst getroffen werden tatsächlich. Weil du kannst oh. das Teil jetzt nicht mehr mitnehmen. Seid das ist ein Geschenk? Ja. das schon? Ich weiß es nicht. Nein? Nein. Ah. Guck mal hier, was uns hier noch fehlt. Ah. Ja, ja. Ha wir. Ich weiß, wo das Ornament ist. Das Ornament ist hier. Da ist es. Ich habe kein Ei. Auch ich kann nicht auf dich drauf springen. Ja, ich bloß mit so einem Ding auf mich, äh. Drauf springen? Boah, mhm. ich hab mich gepiekt. Woran hast du dich denn gestoppt, An dir. An mir? Oh, ah. okay, das tut doch weh, Mann. Oh, und Zerstörung. Auch oh. drei Münzen gefunden. Da bin ich aber stolz drauf. Ja. Es ja. tut mir leid, ich wollte dich nicht töten. Das war ein Witz. Ja. Ich bin Evo. ich bin keine Katze. Ich bin nicht so wie Ivo. the Cat. Aber trotzdem bin ich. Oh, oh mein Gott. Ich habe da noch ein paar Münzen gesehen. Warte, hilf mir. Na? Ich kann es nicht abnehmen! Allein für die Quote! Ah, ich weiß, wo die Blume ist. Nicht kaputt machen! Aber uns fehlen halt immer noch sehr viele Münzen. Oh, okay. ja geht durch? Oh. <lacht> ich bin da drüber gesprungen. Hast du gesehen? Ja. Wir hatten auch nicht die Herzen. Nein. Nein. Äh. Na. So viel Zeug dabei er wie Ja. Jo. Ja. Gib her. Danke. Die Lächelpyramide. Ja, Hörte so, ja. mhm. Rückseite. Na, das, das, das war schon wieder. Wir schon wieder vor dem weglaufen müssen oh, wir schon wieder Hunde gegen den seine werden. <lacht> ja ja. Yeah. ja okay vor von von dem Skelett die nur wegzulaufen das ist immer noch besser als mit Joseph Joestar in einem Flugzeug zu setzen ja. weil wir alle kennen das ja ne wie oft äh, hat Joseph Joestar jetzt mittlerweile schon ein Flugzeug zum Absturz gebracht ja. dreimal drei oder viermal ja also ich meine im zweiten Part ist es auf jeden Fall einmal passiert zweimal ja, ja. zweimal im zweiten part einmal in der rottländer wir möchten und verbrechern dann am ende ja krass. genau und dann auch noch mal zweimal mal im, im dritten part einmal äh, als sie auf dem weg nach ägypten waren ja. und dann noch mal einmal äh, ist er ja gegen eine palme geflogen was ist er nicht palme? ja als äh, Kakyuin ja äh, in dieser Traumwelt gefangen war. Oh, wir Kultur, ja. Also er hat, äh, er hat das Flugzeug zwar noch so hoch, äh, hochreißen können und, äh, und hat dann die Palme nicht mehr gesehen ist dagegen, ist dagegen geflogen. Oh, okay. das war ziemlich cool. Hm, vor allen Dingen der Schrei dahinter, der war einfach so mega genial zeige ich dir gleich mal nach dem Part. Ja. Wie sieht es sie denn aus? So, aber lächelt. Hm, die, die sieht aber glücklich aus. Geh runter. Komm sonst nicht durch. Ich hätte ich mir ins Knie geworfen. Ah, mein Knie. Mein Knie. Oh Mann. Ah, mein verdammtes Knie. Das war mein Knie. Verdammt. Ah, jetzt also kein Hund mehr. Hey, kein Screen-Time für dich. Geh weg. Nein, das ist sie nicht. Also doch, doch, ist, ist es ist eine Form von der Pyramide, aber die ist es nicht. Ah. Ich rette dich. Ich rette dich, Schweiger. Und dann werfe ich dich gegen den Dino. Ja. Ich will dich gegen meine Eier. Ja. Jetzt eigentlich, jetzt willst du die Pokémon werfen, ne? Ich will dich gegen Leute und dann sind die... 6 Eier andere, ne? Ja. Ich Hier, wie ein Pokémon. Ich wähle dich Hund. Und dich Hund. Ja, ich wähle dich Hund. Los Hund. Benutz deine Hundattacke. attacke, das eine -Attacke. <lacht> Oh mein Gott. Hilft das war jetzt. Halt Pyramide. Nein. Das ist gut. von der Pyramide, oder? Au. Das kann doch gar nicht sein. Wie sieht die aus? So, Da ist sie ah. doch. Oh. Ja. Eigentlich hätten wir jetzt das Level ja. eben abschließen können. Ja, zu lange, zu weit entfernt. Ja, das war zu weit. Das wollten wir nicht. Wir wollen ja nicht übertreiben. Ja. Ja. Weiß. So viel Blumen. Ich bin Noch mit Bitte. Ich bin im Taktusfels. Man sollte einen Schädel tragen, aber so kann man keine Eier werfen. Was? Was? Ein Schädel? Ich kann einen Schädel tragen. Ich weiß ja damit umzugehen. Wir brauchen noch vier Münzen. Äh, ja. Wieso müssen wir hier mal finden? Wir suchen die offscreen. Okay, toll. Doch. Boom. Ey, Hey, Daniro, wer willst du mal einen neuen Schädel sehen? Nein. Warum denn nicht? Ich bin unverwundbar. Hey. Ey! Hey. Cool! Boah. Und ich glaube, da ist ein Kaktusfels. Da ist einer. Oh. Den schnappst du dir jetzt. Das habe ich auch, habe ich ziemlich oft, oft übernommen. Das habe ich jetzt als mein eigenes Catchphrase übernommen Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das sage. Ja. Nein. Oh, halt, halt, halt, halt, zurück. Ah. Nein, mein Schädel! Das klang so falsch. Ich hab keine eigene Sprache. Ja. Er hat sich mit seinem eigenen Schädel zu Tode geführt. Oh. oh. Wie geht das? Nein. <lacht> mia. Das ist auch physikalisch überhaupt nicht möglich. Ja, das hat er auch die ganze Zeit gesagt. Das ist physikalisch überhaupt nicht möglich. <lacht> <lacht> ich habe jetzt auch immer das... Mamma Mia, mal habe ich mal jetzt auch mal angesehen. Ja. <lacht> Mami, also hält man noch keine Pistole, John. Oh, no. So hält man eine Pistole. Genau. So war. Oh. Guido, schau dir mal Giorno an. Mia, John. Ja, hätte nie gedacht, dass es das ein Comic ist, aber es war verdammt witzig. Oh. Okay, so. <lacht> du kannst sie nicht tun! Die ja, haben stärkere Stacheln als du. Lass uns abhauen. Das, das ja. ist ein Kaktusfeld. Du kannst keine Eier mehr werfen, by the way. Ich ah, also bleib weg von mir. Bleib weg von mir. Ich habe 20 Herzen. Ja, warum wir noch 20. Ja. Mit Abgesehen vom Bomben. Ey die können ihr schaden zufügen. Äh ja. Geh mal da hochspringen. Äh geh mal weg von mir, gib mal. mal da links nach oben. okay. ja äh. Oh Gott. Okay. Nee. Nee. Nein. Nein. Nein. Weg von mir. Rennen Sie um. Vernichte Sie. Nein, wir haben was verpasst. Wo denn? Keine Ahnung. Lass uns das Level beenden. Oh, bleib weg von dem Teil, ey. Alter. Boah, ich bin gerade so ausgewichen. Wo ist denn da der letzte Ding? Ich ja, habt keine Ahnung. Aber wir haben 20 Herzen gefunden, gesammelt und alle Münzen. Ja. Yeah. yeah. Ja. mal wieder da rein oder? Mhm. Dann gucken wir ja nicht weiter, Ja, letzte Ding was, da, was hier noch fehlt. Mal gucken. Nee, das vorletzte. Okay. Also, dann gehen wir noch mal rein. Ja. Und gucken nochmal. Guck so ich meine verloren vor 28 Jahren. Moment mal, vor 28 Jahren hast du gar nicht existiert. Ja. Ich habe meine Brille auch verloren vor 26 Jahren. Oh. Da habe ich auch noch nicht existiert, by the way. Ja. Ich nicht, wie alt wir, sind. Oh wir sind auf jeden Fall nicht 28 und auch nicht. Uh, 28 und 26, so ich hatte die Zahl oh. vergessen. <lacht> ja. Hast du das gesehen? Das war cool, ne? Ja, so also, das Gute ist, dass halt die da die uns abgeworfen haben, sind irgendwie so. Markiert. Ja, so hier. Ja, ich weiß, äh, super. Kia. das ist nicht so schwierig. So, du, du, du, du, du, du, du, du, ich mag die Musik. Ich mag, ich mag sie. Das hier könnte was sein. Oh. Alter, der hat den Scheiger umgerannt, hast du gesehen? Da habe ich gedacht, war was machst du in meinem Territorium? Ich bin der allmächtige Zeerag. Scheiger. Ja. Genau, Dino oder Dinogei. Bin in Dinogei. Du mhm. nicht zu wechseln mit Dingo -Dial. Ja. Dingodell, Dingodell ist ein leichter Boss. Alle Bosse. Ja. Ich mal Ich, ja, ich, mhm. ich, ich, ich habe das Spiel auch schon lange durch. Ja. Ich, ich habe äh, schon äh, den zweiten Teil zu 100 Prozent und den ersten habe ich auch schon zu 100 Prozent. Ja. Nur, nur nicht den dritten. Ja. Oh. Hey, kam wieder dazu, wo um weiter zu spielen? Ich weiß nicht, warum. Was so, so, so ein tolles Spiel. Da. Da Mal Meinen abbrechen. kann ich auch. Da geht. Aua. Äh, ist, ist... das nicht? Nee, Ja, ich da auch Schuhe an, Wir <lacht> noch rennen die noch mal aus. Sie sind ganz rund. Sie sind die ganze Zeit so ovale. Ja, ich sehe ihn aber auch nicht. Ich glaube, wir sehen es wieder am Ende des Levels. Wir haben alles abgegrast. Wart. Ja. Dann ist nicht so lang. Warum? Keine Ahnung. Ja, no. Das ist einfach verkrampft total. Ich sehe es nicht. Also ist immer, hm. Lass uns einfach gehen. Oh, vorher möchte ich ihn töten. Was also, komm hier? Ich kann einfach weg. Ich kann einfach weg. Oh ja. Oh. Schade. Und wieder was, was ich aufs Bild suchen werde. Ja. Mann, habe ich viel Arbeit vor mir. Wie viele Minuten haben wir denn? 18. 18 Minuten. Das ist ganz schön wenig. Ja, muss man die nächste Welt. Da fehlt uns auch noch was. Fehlen sie noch? Die Herzen. Lassen Sie die Herzen machen. Okay. Okay. Verfolgungsjagd schon wieder. Ja. Hier. Von vorne dieses Mal. Nicht von hinten? Nein. Das klang so falsch. Ja, kommt Von hinten. Na gut. <lacht> <lacht> oh, okay. versuchen wir mal nicht getroffen zu so werden. Ja, ey, Giorno. Du bist jetzt Giorno. Ist das ein Dinosaurier hinter uns? Nein. Nein? Mamma mia, Giano. Mamma mia... No, no. Ok. Quebec. einsammeln Habe es eigentlich Wenn ich in dem Mund haben die ganze Zeit damit keiner abfallen richtig Okay Stabil. Stabil. ich schaffe ich Ich glaube wir machen das nicht fasen nicht runter hm? Nee du, sch du schmeckst mir nicht ich kann hier runter ich die Runde schlucken Und warum ich soll denn Allein da. Ja, Allein also, halt. <lacht> <lacht> <lacht> deswegen. Und du hast Schuhe an. Also, du riechst nach Käsefüße. Ja. Das ist doch eklig. <lacht> <lacht> ja, siehst du, er macht nichts und ich mache wieder die ganze Arbeit. Oh. Aber ich habe hier Taktik und Strategie. Das ist gerechte Arbeitsteilung. So ich dachte. Ja nennt man das so. <lacht> gerechte Arbeitsteilung, weil ich nicht lache. <lacht> ich dachte doch. Ich, ich mache gerade hier, grade, grade hier jo Joe's das geheime Technik. Ja. Ja. Machen wir doch gerade die ganze Zeit. Wir dann weg. Ja. Sollen wir das ein. Ich habe nicht vorher der Herzen. Noch. Hm. Ja, hab ich jetzt auch rein. Oh, das hast du jetzt echt nicht getan. Nein. ich darf nicht. Nee, pass auf, ja. Jeder wird gleich gegen eine Wand knallen. Da ich doch. Cool. So, ja, da ich doch. Ja. Und dieser Dinosaurier macht immer dasselbe und deswegen ist er ein Trottel. Na, ah. Ne, also gegen die Wand geknallt? ich doch. Gegen das. uns Ja. Da ich doch er ist ein manchmal, die schlicht, die sind. Ja, genau. Wir sind doch auch Dinos Du bist ein grüner Dino ich bin blauer. Ja. Und jeder weiß, dass die Blauen natürlich die allerbesten sind. <lacht> ich vorhin ein Gerücht Aber okay. Na ja, naja, wir haben ja fast alles. Äh... Ähm, Na naja, gut, okay. Wir haben ja alles gefunden, weil es zu sammeln gibt. Würde ich sagen, gehen wir mal in das nächste Level. In das hier. Flausche mobil was willst du wir noch mal haben? Eine stille Windmühle. Schon sehr eine Windmühle. Ein Flauschland dreht sich nicht. Einfach mit einem Ei werfen. Da dreht die sich aber. Oh, Arschdrosselner Herzen. Die schnappen wir uns. Ja, da Flausch Flausch ist Flauschimobili. Flauschimobili. Was ich doch von dir. Ja. Du weißt genau von mir, was es ist. Wissen. Ja. Und, und, und die kleinen Käfer von da, die, die kommen Mobilis mit wenn ja, Die bekommen hier voll die getunten Mobilis. Ja. ja. klar. Ja. Ja, aus dem wir, wird dann, wenn ein richtiger Gangster. Dann haben wir das genug. Ich die größten Verbrenner sind, sind ja die. Die. Nee, das möchte ich jetzt im Paar nicht sagen. Ja. Das wäre dann eine Beleidigung. Ich sage, Ich sage es ihm außerhalb des Paars. Stimmt, ja. Ja. Irgendeine, die sich nicht dreht. Eine gute zu sein. Ich will halt nicht gerne. Ja. Sie hat nichts zu sagen. Ich rede nicht gerne. Geht weg. Au. Und oh noch ein. Nicht die Dose. Was hat Pee verloren? Au. Na, no. ja, das wird wohl nicht mit dem Herzen. Wir sind noch nicht mal am ersten Checkpoint. Halt hier, halt den Mund. Hier, ja, halt dich mal zurück, junger Mann. Sie sind, du du diese Herzen verloren. Nein, sorry, ich bin wieder. Ja. Wir setzen das Spiel fort. Auch auch ja. Hast du den gesehen? Ich habe also äh, hab 16. Nein. Mann, bin ich gut! Da bin ich. Wo bin ich? Da bin ich! Wo bin ich jetzt? Da bin ich jetzt! Wo bin ich heute? Zu Hause! Da Druck machen, aber lass dich nicht treffen, Mann, Alter. ja Die sind aggressiv das sind die neuen sind ja, ja. du, du, du, du, ist du, du, du, du, hm. Oh. So ein Ninja-Guy. Ja, jetzt sind keine Ninja-Guys. Die gibt's nur im Ninja-Land. Hier ist einer. Ich möchte dir jetzt keinen Druck machen, aber lass sie ihn nicht treffen, okay? Das ist dann auch voll ab, Und ja, du auch. Ja. Nein! Die kam von hinten. Ja. War voll Verfolgung. Ja. Gemeinheit. Ja, wir kriegen wir jetzt rote Eier? Ne? Nee, es klappt nicht. Wir sollten gehen. Au. Was? Wir sind <lacht> auf meinen Rücken auf einmal gelandet. <lacht> ich habe Magie angewendet. Ja. Oh. Ja, wie wie viele minuten haben wir jetzt 27 da das ist doch äh, ein guter zeitpunkt den Part zu beenden ja. weil ich dachte wir äh, hier können wir noch sachen kaufen aber wo sachen kaufen ich glaub, wir haben ja schon alles gekauft. Ja, ein munterer Cupcake im snackkönigreich angetroffen. Ganz normales, lachendes Gebäck. Nichts weiter. Warum, Was? Du hast warum will er denn dann? Keine ja, Ahnung. Wir sollten mal gucken, ob wir in der dino schon alle Outfits haben. Ja. ja. Haben wir. Wir sollten erstmal mal eben überprüfen, ob wir in den vorherigen Welten schon alles haben. Also jetzt Kostüme, kostümmäßig. ja ja ja ja ja. Ey ja Ja. Ja. Ja, Dieser eine. <lacht> ja mal Nebenan hat auch eine Weltkarte im Moment. Hm. Drei Welt haben wir abgeschlossen. Das ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Das ist noch nicht fertig. Okay, da wir die die ja. Die ja, das ist fertig. Hier fällt uns noch zwei Blumen. Oh nein. Mein Gott, wir haben, echt, wir haben echt noch so viel zu tun, ey. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, wir haben echt noch sehr viel zu tun. Ja, die auch noch. Ja, die auch noch. Und dann kommen wir noch. das hier. Ja. Oh, der. Das ist eine ganz schöne Menge. Ja. ja, aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye bye.